Dann würde ich sagen, legen wir los. Ähm, ja, viele bekannte Gesichter endlich mal wieder. Alle äh, wieder in der Realität zu sehen. Ähm, super, ich glaube, äh, alle wollen das mal wieder. Ähm, ja, herzlich willkommen zum Vortrag Qualitätssicherung im Dynamic Publishing. Ich möchte mal kurz ähm, auf den Teaser-Text kommen, der im Vortrag steht. 3000 visuelle Testfälle vollautomatisiert. Deployment über Nacht Performance Logging mit visueller Darstellung. Das sind alles Themen, die für marketingorientierte Personen eher langweilig klingen, aber eben ja, absolut notwendig sind, um eben hochkomplexe ähm, Print-Automatisierungen durchzuführen und diese eben auch ähm, ja, mit der, äh, in der entsprechenden Zeit und auch der entsprechenden Qualität durchzuführen. Im heutigen Vortrag möchte ich kurz darstellen, ähm, was Weber laudert unter diesem Thema Qualitätssicherung verstehen. Also alles ähm, angefangen vom Konzept bis hin äh, zum Deployment. Ähm, ich werde die einzelnen Punkte mal beleuchten und hoffe, einige ähm, ja, Inspirationen mitgeben zu können für zukünftige Projekte oder eben gerade laufende Projekte. Bevor ich in die Details gehe, äh, gehe möchte ich äh, kurz laudert vorstellen. Das ähm, ist jetzt der erste Vortrag, den wir halten auf dem Print Day. Und meine Kollegen ähm, halten morgen noch äh, einen entsprechenden äh, Vortrag. Und ähm, ja, damit jeder weiß, mit wem Sie es zu tun haben, würde ich kurz Laudert vorstellen. Laudert wurde 1959 äh, gegründet, tatsächlich hier in Duisburg, und ähm, ist dann ähm, ja, im Laufe der Zeit nach äh, Frieden rübergewandert. Mittlerweile sind wir über 500 Mitarbeiter ähm, ja, und arbeiten letztendlich im Bereich der Produkt- und Markenkommunikation. Wir sind tätig an sechs Standorten, darunter unsere Hauptniederlassung in Freden, ähm, entsprechende weitere Niederlassungen in Hamburg, Stuttgart, Bad Waldsee und unsere entsprechenden Offshore Standorte in Bangkok und Ho Chi Minh Stadt. Wir haben verschiedene Hauptgeschäftsbereiche, ähm, angefangen mit der Medienproduktion über die Pro Medien IT, unsere großen Fotostudios, unsere Print Services und als zentrale ähm, Kreativ Unit ähm, unsere Abteilung LOFT, die sich letztendlich mit ähm, Marketingkonzepten, ähm, strategischer Beratung im Bereich Marketing beschäftigt. Und äh, das alles wird abgerundet durch entsprechende Consultants, ähm, zum Beispiel auch in meiner Person, äh, die letztendlich alle Geschäftsbereiche in den Bereichen Medien, IT, Medien im Allgemeinen unterstützen. Unsere Kunden kommen aus verschiedensten Bereichen, ähm, angefangen mit Industrie, Handel, Versandhandel, Fashion, Marke im Allgemeinen ähm, und vereinzelte Unternehmen aus dem Bereich Food, die jetzt auch im Publikum sitzen. Ja, mein Name ist äh, Michael Giesen. Ich bin Abteilungsleiter des IT-Consultings bei Laudert äh, seit 2010 im Unternehmen und beschäftige mich mit den äh, ja, ganzen ähm, IT-technischen Themen rund um Produktkommunikation. Also angefangen vom PIM-System über MAM-Systeme, Dynamic Publishing. Also ich habe... Äh, auch die ersten Projekte mitbegleitet, die äh, letztendlich bei, äh, bei Laudat mit dem Kometen liefen ähm, und ähm, ja, betreue diese Themen vollumfänglich in, in den Workshops, in der Konzeptphase und eben auch in der pre phase Kurz zum Hintergrund, wie ist dieser äh, Vortrag oder die Thematik entstanden? Ähm, grundsätzlich äh, Qualitätsmaßnahmen wie ähm, Unit-Tests, äh, Darauf einzahlende Maßnahmen äh, wie automatisierte Deployments sind natürlich in der gängigen Softwareentwicklung State of the Art und sind da eigentlich schon kalter Kaffee. Da braucht man auch äh, gar nicht drüber sprechen. Wir haben natürlich jetzt hier eine spezielle Konstellation. Also wir haben ein extrem heterogenes äh, ja, Softwarenetz, äh, entsprechende Umgebung. Also wir haben nicht nur den äh, Publishing-Server äh, als Softwarekomponente, sondern eben auch den InDesign Client und InDesign Server die ja bekanntermaßen ähm, ja, schwer testbar sind in der, ähm, in der Ausgabe. Weder der Client noch der ähm, Server bieten entsprechende Funktionalitäten, um den Output, der letztendlich rauskommt, ähm, zu validieren. Und darauf möchte ich im späteren äh, entsprechend nochmal eingehen, um zu zeigen, wie wir mit dieser Thematik umgehen. Dazu kommt noch, äh, dass bei den Publishing-Projekten, wo noch der Druck als Endprodukt äh, steht, also viele Produ äh, viele Projekte werden ja nicht mehr gedruckt, sondern sind nur noch als PDF verfügbar. Aber da, wo der Druck letztendlich äh, im Hintergrund steht, ähm, erhöht der natürlich auch den Druck auf das Projekt, auf die Qualität, auf die äh, zeitgerechte Fertigstellung, ähm, weil eine Verschiebung des Drucktermins unmittelbar Umsatzeinbußen beim Kunden zur äh, Konsequenz hat und äh, ja, Fehler im Druckprodukt letztendlich dann auch Schadensersatzforderungen gegenüber dem Dienstleister auftreten. Und äh, ja. Deswegen mussten Maßnahmen her, um das Ganze letztendlich angefangen von der Konzeption über die Implementierung abzusichern. Kurz ein paar Takte zur Historie. Also wir sind seit über zehn Jahren Partner von äh, Werk 2, äh, haben sehr frühzeitig äh, Printkomet-Projekte umgesetzt, auch noch auf der alten Dreier-Architektur. Ähm, und ja, die Projekte liefen noch ein bisschen anders ab, als die jetzt äh, mittlerweile ablaufen. Ein bisschen pragmatischerer Ansatz. Wir haben Datenbanken direkt angezapft, Output wurde generiert mit den gängigen Mitteln, Biooptische Prüfungen, entsprechend mit vorhandenen Mitteln geprüft. Aber mit dem Schwenk auf die Print Suite 4 war es eben so, dass die Projekte immer komplexer wurden, größer in der Anzahl wurden, auch die Anforderungen an die Projekte haben sich erweitert. Und ähm, ja, dann mussten entsprechende Maßnahmen her, um diese Dinge zu sichern. Irgendwas? <lacht> Egal. Ähm, möchte ich kurz auf die Maßnahmen zukommen. Ich würde jetzt mal anfangen, ähm, tatsächlich ganz am Anfang eines Projektes mit dem hierarchischen Konzept. Ähm, dieses, ähm, diese Art der Konzepte, wie wir sie gestalten, hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Der Detailgrad wurde immer spezifischer, die technische Dokumentation als solches immer genauer, sodass diese Konzepte letztendlich zum einen natürlich die Definition für den Kunden beinhalten, aber eben auch die technische Grundlage für die Entwicklung. Also bei uns ist es in der Regel so, dass wir in den Tickets für die Entwickler tatsächlich nur noch auf die Konzeptteile verweisen. und Der Entwickler hat alle Informationen an der Hand, die er braucht, um das Projekt umzusetzen. Wir halten die Konzepte in Confluence vor, heißt also, wir bieten dem, dem Kunden die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, tatsächlich hierarchisch im Konzept sich zu bewegen. Was wird dokumentiert? Das ist angefangen von den, von den Schnittstellen über das Entitätmodell. Wir halten die Infrastruktur vor, also alles sehr, sehr im Detail, um eben von Anfang an sicherzustellen, dass keine Lücken offen bleiben. Dann ähm, gibt es Kommunikationsmatrixen, äh, die letztendlich angeben, wie die Datenflüsse äh, zwischen den Systemen laufen, welche Portfreischaltungen letztendlich definiert werden müssen, um eben auch in Richtung der ähm, Firewall, in Richtung der Infrastruktur ähm, von vornherein klarzustellen, wie die äh, Dinge konfiguriert sein müssen. Dann natürlich die Workflows, ähm, die ähm, dem ganzen Publishing-Prozess zugrunde liegen, bis hin zum Templates, den Platzhaltern und den Gestaltungsregeln. Ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt ein Beispiel unseres Kunden Barcher. Man sieht im äh, linken Bereich ähm, tatsächlich die Template-Definition. Wir arbeiten da so, dass wir die entsprechend funktionalen Bereiche eingrenzen über äh, Berahmungen und die äh, im detaillierten Bereich, im äh, unteren Bereich sichtbar, tatsächlich dann nochmal ausdetaillieren. Also angefangen von Positionsangaben, Dynamiken, Gestaltungsregeln, die tatsächlich auf diesen Elementen liegen. Und äh, ausgehend von dieser Ebene, also der Template- und Gestaltungsebene, geht man dann eine Ebene tiefer in die Platzhalterdefinition, die man entsprechend im rechten Bereich sieht. Das können einzelne Platzhalter sein, das können Platzhaltersequenzen, Imagesequenzen sein, die dann ähm, in der tieferen Ebene weiter durchdetailliert werden. Dort äh, wird definiert, in welchen Templates werden diese Platzhalter verwendet, ähm, welchen Sprachkontext haben die, welche inhaltliche Aufbereitung ist notwendig, Konsolidierung von Daten, Umwandlung von Daten, auch aus mehreren Datenquellen, aus mehreren Content-Entitäten und in diesem Bereich immer sichtbar, wo kommt tatsächlich das Datum her. Eine Ebene tiefer ist dann beschrieben, wie das Datenmodell tatsächlich hierarchisch aufgebaut ist. Wir haben die entsprechenden Kardinalitäten abgebildet an den einzelnen Entitäten. Pro Entität ist definiert, wie diese in Detail aussehen. Es werden REST-Konfigurationen, also Anfragen und Responses äh, bei äh, konkreten REST-Connector-Implementierungen dargestellt oder bei JDBC-Connectoren entsprechende SQL-Statements. Somit ist der Kunde in der Lage, tatsächlich vom Template ausgehend äh, bis zum Datenbezug, jeden Prozess und äh, jede Ebene tatsächlich nachzuvollziehen. Und durch diesen Detailgrad und dieses einheitliche Verständnis, was wir dann durch Reviews etc. herstellen, stellen wir am Anfang bereits sicher, dass keine Lücken entstehen, die dann später in der Produktion letztendlich zu Problemen führen. Alle Komponenten äh, außerhalb der technischen Komponenten zahlen letztendlich auch ein auf die Qualität und die Sicherung der Qualität. Wie ist das ähm, Konzept im Gesamten aufgebaut? Also wir arbeiten mittlerweile ähm, sehr stark phasenorientiert, also äh, immer mehr in diesem äh, agileren Kontext. Äh, kaskadierende Konzeptionsphasen, sodass wir möglichst frühzeitig auch Erkenntnisse letztendlich einfließen lassen, von einer Phase in die nächste Phase. Und somit haben wir die entsprechende Basis für die Implementierung. Erster Baustein der Qualitätssicherung. Daran angeschlossen ist die Testfalldefinition. Zu jedem Bestandteil im Konzept erzeugen wir entsprechende Testfälle. Diese Testfälle können sich beziehen auf Platzhalter, auf Templates, auf Gestaltungsregeln, auf Datenbezüge bis hin zu den Use Cases. Also auch innerhalb der Print Suite, innerhalb des Planners ähm, werden hier entsprechende Testfälle definiert, die äh, dann hier validiert werden können. Der Kunde liefert entsprechende Testobjekte zum Beginn der Implementierung. Das heißt also, diese Testobjekte sind in der Regel valide, können sich über die Zeit nicht äh, verändern. Also in der Regel sind es Testobjekte auf dem Testsystem, Manchmal hat man halt Anbindung an ein Live-System, ist aber immer schlechter Gradgeber in Richtung der Konsistenz der Testfälle. Diese Testfälle dienen dann dem Entwickler als Basis für die Anwendertests und gleichzeitig dem Kunden als Abnahmeprotokoll. Also wir verbinden da letztendlich die Definition für die Entwicklung mit dem Abnahmeprotokoll für den Kunden. Und somit haben wir immer die gleiche Basis, also ein geführter Katalog, der letztendlich durchgetestet wird, und hierüber wird auch äh, mithilfe von Tickets in der Testphase dann letztendlich auch kommuniziert, wenn irgendwelche Dinge auftauchen. Das ist letztendlich auch Basis für die spätere Testphase. Als dritten Baustein in der Dokumentation haben wir einen Export vom Entitätenmodell. Ähm, es ist ja bekannt, dass auch die Print Suite, äh, letztendlich einen Export des Entitätenmodells bietet. Wir haben hier noch mal eine etwas äh, kompaktere Form gewählt. Und zwar ist es nicht nur das Entitätenmodell, sondern die komplette ISON-Konfiguration, die letztendlich für die Entwicklung nochmal exportiert wird. Wir nutzen da die API, also die Schnittstelle zum Confluence-System und ähm, erzeugen letztendlich eine komplette Confluence-Dokumentation der kompletten ISON-Konfiguration. Also von den Platzhaltern, Templates, ähm, ja, Data-Providern bis hin zum Entitätenmodell hat die Entwicklung nochmal wirklich eine technische Dokumentation. Das hilft der Entwicklung neuen Mitarbeitern, die hinzukommen, sofort und kompakt letztendlich die ISO-Konfiguration zu überblicken und den sofortigen Einstieg in das Projekt zu finden. Man fragt sich, ja, warum haben wir noch eine Dokumentation des Entitätenmodells, wenn es doch schon eine gibt. Das andere ist natürlich das Konzept, was auch in Richtung Kunde geht. Diese, diese Exporte würden ja, in Richtung Kunden ähm, zu technisch zu speziell sein ähm, sind aber absolut notwendig als weiterer Baustein um eben ähm, die Entwicklung ähm, ja, jederzeit über den Stand des Projektes zu informieren kommen wir dann von der Konzeption zu den Entwicklungstools angefangen mit den Bildtools hier äh, geht es letztendlich um die Thematiken ähm, Abhängigkeiten zu zentralisieren also die sogenanntes Dependency Management dann geht es um das äh, Bildmanagement, also das Bauen der Applikation. Ähm, wir erzeugen entsprechende Templates für neue Projekte, die dann letztendlich auch so einen Best-Practice-Ansatz bieten, um ähm, das Projekt dann mit so einem Kickstarter anzugehen. Ähm, es geht letztendlich um das Testen der Applikation, das Deployment der A Applikation, also das ähm, ja, Verteilen der Applikation auf unterschiedliche Testserver, äh, Testserver, UAT-Systeme und Live-Server. Und letztendlich auch um das Verwalten des Quellcodes. Fangen wir mit den Abhängigkeiten an. Abhängigkeiten zentralisieren ähm, in der Entwicklung auch bekannt unter Dependency Management. Hier geht es darum, ähm, letztendlich unterschiedliche Print Suite Module, Werk 2 Abhängigkeiten, ähm, Standardbibliotheken so zu bündeln, dass die für bestimmte ähm, Print Suite ähm, Versionen ähm, gebündelt vorliegen für die ähm, Entwicklung um somit ähm, ja, den leichten Start in, in das Projek Projekt ähm, zu verwirklichen. In den Startphasen war es halt so, dass man dafür sorgen musste, dass alle Bibliotheken mit den entsprechenden Revisionsnummern zusammenpassten. Das führte oft zu Problemen und wir haben jetzt über, ähm, über Gradle, also ein Software-Tool, die Möglichkeit, eben diese Sachen zu bündeln und können dann immer sicher sein, dass für die richtige Revision des Puff servers ähm, die richtigen Bibliotheken miteinander verbunden sind, in der richtigen Version. Dann das Thema Unit Tests, äh, habe ich anfangs schon erwähnt. Eigentlich kalter Kaffee in der äh, Softwareentwicklung, aber ein weiterer Baustein, um eben kleinteilig die Komponenten des äh, Publishing Servers zu testen. Äh, Module werden getestet, ähm, das wird entsprechend ähm, ja, in unseren ähm, Deployment Prozess, in, in unseren Content, äh, Continuous äh, Delivery Prozess mit eingebunden und äh, Con ähm, Continuous Integration Prozess. Und ähm, somit haben wir auch auf der Serverseite entsprechende Testmechanismen, um eben die kleinteiligen Softwarekomponenten zu prüfen. Dann geht es um die Automatisierung ISON. Also ISON ist ja letztendlich die um Entwicklungsumgebung, auf der die Projekte entwickelt werden. Ähm, dort hat man entsprechende ähm, Export-, Importmechanismen, um die Codebasis letztendlich ähm, zu exportieren und auf äh, die entsprechenden Server zu. Importieren. Es gibt entsprechende Werk 2 Deployment Packages, die man nutzen kann, hat aber eher noch einen eher manuellen Charakter. Und wir haben eben über Mechanismen dafür gesorgt, dass wir diese Informationen extrahieren können und in unserer Codeverwaltung zentralisiert ablegen können. Das heißt also, dass wir diese Codebasis mit unseren bestehenden Entwicklungsmechanismen bearbeiten können und sorgen eben auch dafür, dass dadurch die ja, die Weiterführung, das Deployment etc. Auf, ähm, auf die entsprechenden Server über unseren Standardmechanismus ablaufen kann. Sorgt auch dafür, dass wir ähm, die ISO-Konfigurationen validieren können, ähm, dass wir die automatischen Dokumentationen erstellen können, wie ähm, im Dokumentationspart gesehen. Ähm, und das sorgt eben dafür, ähm, ja, dass die, äh, der gesamte Entwicklungsprozess noch weiter automatisiert wird und eben. Damit einhergehend gesichert wird. GitLab CI, ähm, was ist das? Hier geht es grundsätzlich um ähm, Deployment-Mechanismen, heißt also ähm, die verschiedenen Stufen, äh, die eine äh, Softwarekomponente nimmt, bis es auf dem Live-Server beim Kunden ist. Wir fangen also an ähm, in der Entwicklung mit lokalen Entwicklungen. Die werden in der Regel ähm, gereviewt durch einen weiteren Entwickler, damit einmal ähm, ja, ein Vier-Augen-Prinzip stattfindet auf der Codebasis. basis ähm, Das geht dann äh, weiter in den Master-Branch, der dann letztendlich dann, ähm, deployed wird auf das Testsystem des Kunden. Hier kann der Kunde wiederum die entsprechenden Komponenten testen. Ähm, ist diese Testphase ähm, durchlaufen, eben basierend auf unseren Testfalldefinitionen, geht das Ganze Entsprechend auf das Live-System. Durch die Integration mit äh, GitLab CI ist es eben auch möglich, ähm, bestimmte Rollbacks zu machen. Heißt also, zurückspringen auf alte Softwarestände. Falls doch irgendwas auftritt in der Produktion, kann man eben jederzeit zurückspringen, ähm, auch mit der Print Suite auf alte Stände und hat dann wieder einen gesicherten Produktionsstand. Das nächste Thema, Regressionstests. Was ist damit gemeint? Grundsätzlich geht es hier um das... Ähm, Testen des Outputs. Also das, was ich anfangs erwähnt habe, dass wir ähm, im InDesign, im Output letztendlich die einzelnen Komponenten prüfen. Wir machen das äh, mit Laudat Checkpoint, das ist eine Eigenentwicklung von Laudat, ähm, bei der es äh, letztendlich ähm, um einen Pixel, äh, vergleich geht. Also Vorgängerversion zur Nachfolgerversion äh, wird verglichen, Pixel für Pixel. Und darauf basierend wird ein ähm, Differenzpfeil erzeugt, ein sogenanntes so HeatMap-File, was dann ähm, letztendlich auch Unterschiede anzeigt, die offensichtlich bei einer biooptischen Prüfung niemals auf, ähm, auffallen würden. Ja? Also es ist ja auch nicht immer, dass man eine Vorher-Nachher-Version hat, die man prüft. Oftmals ist es einfach nur die neue Version und äh, es kann durchaus auftreten, dass nicht nur die konkreten Änderungen eben geändert wurden, sondern versehentlich äh, irgendwelche Komponenten angefasst wurden, die nicht hätten angefasst werden so sollen. Grundsätzlich ähm, ja, nutzen wir dieses Tool bei uns in der internen Medienproduktion. Das ist also ein Standalone-Tool, äh, wo, wo die unterschiedlichen Materialien, PDFs, entsprechend über eine FDP-Schnittstelle hochgeladen werden können und äh, dann wird entsprechend zurückgeliefert, das Differenzfile. Zusätzlich gibt es noch eine entsprechende Web-Oberfläche, auf der die differenz -Files entsprechend äh, betrachtet werden können. Und ähm, das ja, vereinfacht äh, den Korrekturprozess immens und sorgt eben auch für Sicherheit. Ja, Sie können sich hundertprozentig sicher sein, wenn Differenzfiles erzeugt wurden, ist da eine Differenz und wenn nicht, ist das Ergebnis genauso wie vorher. Ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht, vielleicht mal auch ans Publikum gerichtet. Ich habe hier mal eine vorher version und eine Nachher-Version. Und wer hat die Unterschiede erkannt? Einmal vorher, einmal nachher. Genau, richtig. Also hier das Copyright ist hier entsprechend tiefgestellt. Sollte natürlich hochgestellt sein, ist einfach nur ein Beispiel. Und ähm, wir haben tatsächlich, das sieht man jetzt im Heatmap-File, Unterschiede am Logo. Also wenn ich nochmal zurückgehe, offensichtlich bei einer Vorher-Nachher-Version nicht zu erkennen. Wir haben aber tatsächlich hier eine Positionsverschiebung. Kann aber auch sein, dass sich irgendwas an der Farbgebung geändert hat. Auch das würde letztendlich über diese Prüfung auffallen. Wir erzeugen also diese Differenzfiles, um die Möglichkeit zu haben, ähm, bei Automatisierung den Output zu kontrollieren, und zwar automatisiert. Welche Anwendungsfälle haben wir? Ähm, wir nutzen das Tool für die interne Entwicklung, ähm, wir nutzen das Tool bei Release-Wechseln, wir nutzen das Tool bei Print Suite-Updates oder eben bei ähm, InDesign-Updates. Wir haben zur Integration in die Print Suite ein entsprechendes Workflow-Plugin entwickelt, das wir dann ähm, an den entsprechenden Testfällen, die in der Print Suite am Print Planner erzeugt werden, ähm, angehaftet werden und somit können wir eine Vielzahl von Testfällen letztendlich über Nacht prüfen lassen und an anderen Morgen überall da wo der Status Diff steht am äh, Workflow Status kann man sicher sein da sind Unterschiede hier muss ich nochmal prüfen bietet eben immense Geschwindigkeitsvorteile wenn sie ähm, ja, zum Beispiel InDesign Updates machen ja? normalerweise würde man denken okay da soll nicht viel passieren wir haben an der Implementierung nichts geändert. Wir haben einfach nur die InDesign-Version geändert. Über diese Tests können wir wirklich sicher sein und validieren, dass nichts passiert ist. Und tatsächlich diese hohe Anzahl, die ich anfangs genannt habe, 3000 Testfälle, tatsächlich in der Praxis erprobt. Ja, hierzu gibt es entsprechend entsprechende Testfälle in der Print Suite, die ähm, einmal angelegt werden müssen und die dann mit dem Workflow entsprechend geprüft werden können. Ja, wie äh, haben wir jetzt äh, integriert? Ich habe ja gerade schon erwähnt, wir haben entsprechende Workflow Plugins entwickelt. Ähm, die Voraussetzung für diese Integration ist, ähm, dass wir entsprechende Testfälle anlegen in der Print Suite. Es muss ein Testdatenbestand vorhanden sein. Der entsprechend ähm, valide ist, der unveränderbar ist und der muss eben eins ähm, zu eins passen zu den Testfällen, die im Printplaner angelegt werden. Und ähm, wie hier ersichtlich, kann man eben dann über Nacht diese Testfälle prüfen lassen und sieht dann, ob Differenzen stattgefunden haben oder eben nicht. Zusätzlich gibt es ein Download-Plugin, Hilfe dessen man eben die ähm, Differenzfiles, als auch die Ursprungsfiles und die Ziel-Files, entsprechend runterladen kann und diese dann nochmal auf äh, separaten Weg prüfen kann. Welche Voraussetzungen haben wir, um dieses Tool zu nutzen? Ähm, ups, nein, zu weit. Wir müssen eben diesen ausreichend großen ähm, Testdatenbestand haben. Äh, der Testdatenbestand muss stabil sein. Ja, und die Entwicklung muss natürlich entsprechend weit fortgeschritten sein. Also es macht wenig Sinn zu einem relativ frühen Status, ähm, Testfälle auszuführen. Die Entwicklung muss entsprechend weit fortgeschritten sein, damit es tatsächlich auch Sinn macht. Kommen wir zum nächsten Thema. Performance Login. Was ist damit gemeint? Also die Print Suite hat ja an vielen Stellen entsprechende Logfiles, files die wir in der Entwicklung letztendlich nutzen können, um zu dedizierten Zeitpunkten entsprechende Log-Einträge zu erzeugen. Ja, wenn irgendwas aufgetreten ist, wenn irgendwo ein Performance-Engpass ist oder ein Fehler aufgetreten ist, ist es immer schwierig, eben die entsprechenden Stellen ähm, sofort zu lokalisieren. Auch der Gesamtkontext ähm, einer Erzeugung fehlt zum Beispiel. Ähm, da ist es immer sehr schwierig, tatsächlich den Gesamtzusammenhang zu erstellen. Und wir haben ähm, das Ganze insofern zentralisiert, dass wir mithilfe äh, von verschiedenen Software-Tools das Ganze zentralisieren und auch visualisieren. Wir nutzen die Softwarekomponenten FileBeat und Logstash, um die gesamten Log-Eingaben und Log-Einträge letztendlich zentralisiert in eine Elasticsearch-Instanz zu transferieren. Das heißt also, das ist ein Index, der auch bei normalen Suchen im E-Commerce zum Beispiel verwendet wird, für Facettenfilterungen. Das ist letztendlich auch die Basis für ähm, diese ähm, logfile visualisierung Und äh, eine weitere Komponente, ähm, die nennt sich Kibana, sorgt dafür, dass wir diese Log-Eingaben entsprechend selektieren können und visualisieren können. Man sieht also hier in diesem Beispiel die unterschiedlichen ähm, Log-Punkte und hier ähm, entsprechend die verschiedenen Ausführungszeiten. Man sieht also sehr schön, dass hier in diesem Bereich ähm, tatsächlich die einzelnen Platzhalterkomponenten erzeugt werden. In diesem Bereich ähm, erfolgt die Datenselektion, das ist also eher im Bereich der Schnittstelle und auch ähm, im äußeren Ring sehr schön zu erken äh, erkennen, bei der entsprechenden Ausleitung, wie viel Zeit hat das äh, Image, also die Bilddaten in Anspruch genommen, wie viel haben die Multiframes in Anspruch genommen, die Erzeugung der Tabellen und eben auch hier aufgeteilt bei der Schnittstelle. Und somit kann man eben sehr leicht äh, mit einfachen Mitteln erfassen, wo die entsprechenden Engpässe in Richtung Performance sind, zum Beispiel. Und dieses Tool nutzen wir eben ähm, ja, zentral bei Laudat, um äh, entsprechend das einfach zugänglich zu machen. Ja, also das, ähm, diese verschiedenen Komponenten, die ich jetzt dargestellt habe, ähm, sorgen eben dafür, dass wir ähm, ja, angefangen von der Konzeption äh, bis hin ähm, zum Deployment, also über die äh, Entwicklung hinweg, entsprechend äh, sicherstellen ähm, und über Automatismen eben sicherstellen, dass ähm, die Entwicklung einwandfrei vonstatten geht und eben entsprechende Drucktermine, die dahinter stehen, entsprechend auch eingehalten werden können. Ich werde damit äh, an dieser Stelle mit äh, meinem Vortrag äh, soweit äh, durch. Ähm, ich habe versucht, das möglichst äh, kompakt darzustellen, äh, welche einzelnen Komponenten tatsächlich bei uns äh, wichtig sind, um eben diese Qualität entsprechend hochzuhalten. Ähm, an dieser Stelle, irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Ja, ich, ich habe ja. jetzt verstanden, dass Sie Tools anbieten für die Print Suite, mit der Sie die Qualität der Softwareentwicklung sichern können, bei Versionswechsel, neuen Funktionen oder sowas. Also das sind jetzt äh, primär Tools, die wir jetzt nicht ähm, öffentlich anbieten, äh, sondern das soll äh, natürlich Anreize bieten, äh, das sind interne Tools erstmal. Ähm, soll Ihnen aber natürlich Anreize bieten, ähm, ähm, ja, zu schauen, wie kann ich äh, tatsächlich die Entwicklung noch optimieren, wie kann ich das Gesamtprozess... Die Frage was hat das mit dem dynamischen Publishing zu tun? Weil Publishing wäre für mich heute Content anderer Content, da die Qualität zu sicherzustellen. Wenn ich aber 3.000 Finger habe, die ich vergleiche und sage, gestern sahen wir so aus, heute sehen wir anders aus, als was bei der Software schiebt, dann ja. keine Qualitätssicherung für mein dynamisches Konzept. Also das war jetzt der... Ja, äh, das hängt vielleicht an der Begrifflichkeit. Also wir äh, bezeichnen tatsächlich den, den gesamten Prozess der Automatisierung über die Print Suite als Dynamic Publishing. Ja, das ist äh, der Begriff, den wir äh, bei Laudat eben für diesen Bereich benutzen. Und da ist vielleicht so, so ein bisschen das Verständnisproblem. Also, dieser gesamte Prozess mit der Print Suite entsprechend Publikationsobjekte zu erzeugen, wird bei uns als Dynamic Publishing entsprechend bezeichnet. Gibt es weitere Fragen? Die 3000 Testfälle, beziehen die sich auf einen oder auf alle? Nein, das, die 3000 Testfälle bezieht sich auf einen Kunden, der tatsächlich ähm, relativ kleinteilig entsprechend ähm, die Templates ähm, geprüft hat. Also da wurden auch einzelne Komponenten letztendlich rausgepickt, die einzeln geprüft wurden. Ähm, das äh, zeigt mal, ähm, wo es auch hingehen kann, ja? wenn man tatsächlich so viele Testfälle hat, die man automatisiert abdecken muss dann kann man das tun mit diesen Tools. Das heißt aber nicht, dass wir jedes Mal so viele Testfälle haben. Wir identifizieren die Testdatenvarianz? Also ist das gemeinsam mit dem Kunden abgestimmt? Oder wie folgt dieser Ablauf dann? Und natürlich auch die Bewertung der Kosten, die dann das erfolgt Ja. ja. Ähm, beim Erstellen der Testdaten, meinen Sie jetzt? Ja. Also grundsätzlich werden die Testdaten äh, als solches beim Kunden natürlich... Äh, in-house produziert unter Einleitung von uns. Und wir sprechen bereits in der Konzeptionsphase über diese Testfälle. Das heißt also, jeder Testfall, der hier abgebildet ist, ist letztendlich eine Repräsentation eines funktionalen Bausteins im Konzept. Und das ist einfach nur noch mal letztendlich untereinander definiert und mit Testdaten belegt und dient dann letztendlich als Abnahmeprotokoll auch für den Kunden. Und das wird letztendlich in der Konzeptionsphase definiert, ähm, da, wo wir natürlich schon von Daten sprechen, Entitätenmodell etc., ähm, dort sprechen wir entsprechend auch über Varianzen. Ja, und die unterschiedlichen ähm, ja, Ausprägungen der Testfälle, die ähm, werden bei uns erstellt, also die Testfalldefinition und ähm, die Testdaten als solches liefert dann der Kunde. Also das kommt letztendlich von uns dann. Ja. ja, das machen wir tatsächlich. Also es ist eigentlich ein Standalone-Tool. Mein Kollege aus dem Vertrieb steht neben Ihnen. Äh, der lächelt schon. <lacht> genau, können Sie sich äh, direkt austauschen gleich. Äh, aber tatsächlich, ich habe ja gerade äh, schon erwähnt, äh, wir bieten es äh, zum einen als FTP-Variante an, dass man äh, entsprechende Files hochladen kann und bekommt dann das entsprechende Resultat zurück. Ansonsten ähm, eben auch eine äh, Web-Applikationsoberfläche, auf der das nochmal ein bisschen anders visualisiert ist, wo man dann auch direkt die, die Files aufrufen kann und sich anschauen kann. Wenn der gesamte Blumenstrauß zum Einsatz oder je nach, wenn ich das Template quasi äh, Qualität sichern will oder ist das dann in Abstimmung? Ich meine, viele Sachen haben Sie wiedergefunden, aber andere Sachen halt nicht. Was ist denn da jetzt der Laulat-Standard? Ja, ähm, kommt immer so ein bisschen auf die ähm, Projektkonstellation an. Ähm, grundsätzlich ähm, alle anfänglichen Themen bis durch die Entwicklung, das ist Standard, also das nutzen wir bei jedem äh, Projekt. Jedes Projekt ähm, erfolgt unter den gleichen Kriterien der Konzeption, Testfalldefinitionen, ähm, Exporte für die Entwicklung im äh, Confluence und die entsprechenden Entwicklungstools. Das ist äh, Standard, ähm, wo dann tatsächlich dieses äh, visuelle Logging ähm, zum Einsatz kommt. Das ist projektabhängig. Genau. Also auch im Speziellen da, wo ja, äh, schon abzusehen ist, dass da äh, Performance-Issues auftreten können, da setzen wir eben dieses Tool ein. Weitere Fragen. Und meine Frage und zwar äh, für die Performance Analyse. Ähm, wie kriegen Sie aus den Blockfiles oder an, an was machen Sie das in den Blockfiles fest, äh, was jetzt alles zu einer spezifischen Publikation gehört? Also dass diese Performance Analyse jetzt für einen, der ähm, ja, für einen speziellen Fall erzeugt wird. Ja, ähm, das, das ist eine gute Frage, das geht schon sehr, sehr tief rein äh, in die Technik. Ich kann es tatsächlich im Detail nicht beantworten, wie es jetzt geloggt wird. Also irgendwo wird in den Log-Einträgen der Bezug zu einer speziellen Generierung hergestellt. Also dass man angefangen von der Datenselektion bis zum Output tatsächlich ein ja, einen durchgehenden Log-Eintrag hat. Und da wird irgendwo ein Key generiert werden, der letztendlich diese Einträge zusammenhält. Wie im Detail der jetzt aussieht, kann ich leider nicht beantworten. Danke. Ja, danke.